Ich zeige dir heute, wie du von zu Hause aus auf das Portal kommst. Öffne einen Internetbrowser. Gib nun in der Adresszeile ganz oben portal.kur.ch ein. Es erscheint ein Anmeldefenster. Hier gibst du deine E-Mail-Adresse der Schule ein. Also, du deine Nummer at du.schule.ch und klickst auf Weiter. Nun gibst du dein Passwort der Schule ein und klickst auf Anmelden. Du wirst gefragt, ob du immer angemeldet bleiben möchtest. Hier klickst du auf Ja. Und schon bist du auf der Startseite der Schule. Hier kannst du nun in das Primarschulfenster einklicken und du kannst die gewünschten Apps auswählen. Das ist alles.